Ich weiß nicht, was wird die Digitalisierung in den Hochschulen in den nächsten fünf Jahren am meisten beeinflussen? Oh, virtual Reality! Ein Tommy!